Sie ist eine juristische Person des Privatrechts und hat mindestens einen Gesellschafter, das heißt Aktionär. Das gezeichnete Kapital, Grundkapital, ist in Aktien aufgeteilt. Aktiengesellschaften bestehen immer aus drei Organen, Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung. Kriterium Nummer 1 sind die Vorschriften zur Firma also zu dem Namen der AG. Die Aktiengesellschaft darf eine Personen-, Sach-, Misch- oder Fantasiefirma mit dem Zusatz Aktiengesellschaft oder kurz AG führen. Rechtsgrundlage hierfür ist der Paragraph 4 Aktiengesetz. Kriterium Nummer 2 sind die Vorschriften zur Vertretung und Geschäftsführung der AG. Die Vertretung und Geschäftsführung der Aktiengesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Vorstände. Aktiengesellschaften werden durch angestellte Manager Vorstände geführt und durch diese nach außen vertreten. Rechtsgrundlage hierfür sind die § 77 fortfolgende Aktiengesetz. Kriterium Nummer 3 sind die Vorschriften zur Aufbringung eines Mindestkapitals für die Gründung der AG. Zur Gründung der Aktiengesellschaft wird ein Mindestkapital in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Für die Eintragung der Aktiengesellschaft ins Handelsregister reichen jedoch bereits 25.000 Euro aus, sofern jeder Aktionär mindestens ein Viertel des Nennwerts seiner Aktien als Bareinlage geleistet hat. Das Argo Aufgeld muss jedoch zum Zeitpunkt der Handelsregistereintragung in vollem Umfang in die Kapitalrücklage der AG eingebracht werden. Kriterium Nummer 4 sind die Vorschriften zur Entstehung der Aktiengesellschaft. Die Aktiengesellschaft entsteht durch Abschluss des Gesellschaftsvertrags in notariell beurkundeter Form, sowie Eintragung der Aktiengesellschaft ins Handelsregister. Die AG wird im Handelsregister unter der Abteilung B Kapitalgesellschaften geführt. Der Handelsregistereintrag ist konstitutiv, das heißt rechtserzeugend. In anderen Worten heißt dies, Erst durch den Handelsregistereintrag entsteht die AG als eigenständige juristische Person des Privatrechts. Rechtsgrundlage hierfür sind die 23 fortfolgende Aktiengesetz. Kriterium Nummer 5 sind die Vorschriften zur Haftung der AG. Aus Sicht der Aktionäre ist ihre Haftung auf die Nennwerte der einzelnen Aktien, die die einzelnen Aktionäre besitzen, beschränkt. Aus Sicht der AG haftet die AG unbeschränkt mit ihrem gesamten Eigenkapital. Kriterium Nummer 6 sind die Vorschriften zur Ergebnisverteilung der AG. Die Gewinnverteilung bei der Aktiengesellschaft erfolgt laut Beschluss der Hauptversammlung. Die einzelnen Schritte folgen dem Gewinnverwendungsschema laut § 58 und § 150 Aktiengesetz. Privatentnahmen seitens der Aktionäre sind nicht möglich, da die Aktiengesellschaft eine Kapitalgesellschaft ist und daher als juristische Person des Privatrechts eine eigene, von den Aktionären getrennte Rechtspersönlichkeit hat. Kriterium Nummer 7 sind die Vorschriften zur Auflösung der AG. Zur Auflösung der AG gibt es vier wesentliche Gründe. Erstens: Auflösung wegen Zeitablaufs laut Gesellschaftsvertrag. Wird ein Enddatum im Gesellschaftsvertrag der AG vereinbart, so endet die AG an diesem Datum. 2. Auflösung der AG laut Beschluss der Hauptversammlung Die Aktionäre können die Auflösung der AG beschließen. Die AG endet mit diesem Beschluss. 3. Auflösung der AG mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, sowie 4. Auflösung der AG aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung. Rechtsgrundlage für die Auflösung einer AG sind die Paragraphen 131 und 133 HGB. Die Aktiengesellschaft verfügt über drei Organe, die Hauptversammlung, den Aufsichtsrat sowie den Vorstand. Jeder Aktionär hat das Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung der AG. Die Hauptversammlung ist das Beschlussorgan der Aktiengesellschaft. Die Hauptversammlung hat folgende Aufgaben. Wahl Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat Entscheidung über Bilanzgewinnverwendung Wahl der Abschlussprüfer sowie Beschlüsse über Satzungsänderungen die Hauptversammlung wählt die Aktionärsvertreter für den Aufsichtsrat der AG. Der Aufsichtsrat überwacht die Arbeit des Vorstands der AG. Konkret hat der Aufsichtsrat folgende Aufgaben. Bestellung und Überwachung und Abberufung des Vorstands, Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers sowie Prüfung des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie Einberufung außerordentlicher Hauptversammlungen. Hauptaufgabe des Aufsichtsrats ist somit die Bestellung, die Überwachung und die Abberufung des Vorstands der AG. Der Vorstand der AG leitet das Unternehmen und vertritt es nach außen. Zu den Aufgaben des Vorstands gehören unter anderem erstens die Geschäftsführung und Vertretung der AG, zweitens die Ausführung der Hauptversammlungsbeschlüsse, drittens die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts, viertens die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung, fünftens die regelmäßigen Berichte an den Aufsichtsrat, Sechstens die Insolvenzanmeldung bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, sowie siebtens die Formulierung eines Vorschlags bezüglich der Gewinnverwendung für die Hauptversammlung. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Spezifika der Rechtsform der Aktiengesellschaft näher erläutert. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Drad finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen team